Hallo zusammen, ich bin Daniele. Heute zusammen, ich bin Claudia. Wir haben uns vorgenommen, eine Woche lang kein Fleisch zu essen. Und darum stellen wir uns jetzt eine Frage von der Redaktion. Weil wir sehr oft zusammen sind, um zu Mittagessen zu Und uns ist wirklich einfach aufgefallen, dass wir irgendwie auf jedem Gericht oder jedem Gericht, wo wir gegessen haben, einfach immer Boulet draufgegangen Die Idee ist einfach mal, das auf eine Woche zu fixieren, weil wir gefunden haben, das schaffen wir sicher. <lacht> das stimmt nicht, glaube ich. Das ich also genau das habe ich eben auch gedacht. Bevor ich diese Woche gestartet habe, dachte ich ah, das ist schon ja mega einfach. Ich koche ja sowieso vegetarisch daheim, Aber es ist eben trotzdem eine vor allem wenn man auswärts essen oder wenn es um Fastfood geht oder um Sandwiches. Man konnte halt einfach nicht immer das essen, wo man vielleicht gerade Lust drauf hat. Und Das hat nicht unbedingt etwas mit Fleisch zu tun. Sondern auch wenn wir irgendwo eine sind essen und du schaust dir die Vegi-Alternativen an, dann ist es ja trotzdem hat's überall Tofu drin. Also jetzt nicht überall in jedem Restaurant, aber dort, wo wir jetzt halt normalerweise gehen. Und dann hat man halt vielleicht an diesem Tag nicht Lust auf Tofu. Also ich glaube, ich habe tatsächlich Geld gespart. Im Fall. Wirklich? Ich weiß gar nicht. Also nicht insgesamt. We all know the reasons. <lacht> mit, mit, mit <lacht> Natürlich. Aber ich glaube, also wenn man jetzt beispielsweise äh, in einer so Kantine auch, oder generell ist eigentlich die Mahlzeit ohne Fleisch schon immer auch ein Batzen billiger. Mhm. Also ich habe es dort schon gemerkt, doch. das glaube ich schon. Ja, aber also wie machen wir das jetzt? <lacht> ja, also wir haben ja, es ja. nicht geschafft. Natürlich haben wir es nicht geschafft. Aber? Also wir haben es geschafft im Sinne von wir haben den Tag, wo dem wir, wo wir es gemeinsam nicht geschafft haben. Genau. Aber wir haben es sogar noch abgemacht. Ja, also wir sind dort gestanden und haben einfach gesagt: hey, Nein, sorry, wir mögen jetzt einfach nicht den Tofu essen, wo das Veggie-Gericht ist. Wir möchten jetzt etwas anderes essen. Und dann haben wir einfach gemeinsam entschieden. Heute. Heute ist wir jetzt einfach zum Mittag einmal das Boulet. Das eine. Dafür haben wir dann wirklich einfach diese Woche nachher noch verlängert, um zwei Tage. Also ich kann es mir schon vor ja. vorstellen, ja, aber im Moment glaube ich nicht. Also, aber das war auch wie nicht das Ziel, gewesen, mm -hmm. oder? Also ich meine, da werden uns jetzt wahrscheinlich x Leute verfluchen. Ja. Das ist auch okay. Ja. Ich kann jetzt gerade unten den Kommentarspalte ja. schreiben. <lacht> unten dann, <lacht> Sie beantwortet. ich Ich glaube, viel wichtiger ist, dass, dass wir uns halt einfach jetzt einmal endlich... Nein, aber dass man sich bewusst wird, halt wann man Fleisch konsumiert. Wo kommt es her? Ich glaube, das Deklarationszeug so haben wir auch öfters diskutiert in dieser Woche. Das mhm. finde ich auch noch wichtig. Und sich dann halt viel mehr darüber freuen, wenn man dann mal Fleisch isst. Mhm. Das ist vielleicht so etwas. Das Das ist wie mein Ziel. Ja. Also, mir hat das Experiment auch so ein bisschen gezeigt, ähm, dass man dann doch eben noch so ein bisschen tiefer graben muss, auch dass du dann irgendwie die Freude am Essen aufrechterhalten kannst. Mhm. Ja. Also, dass du so beweis, hey, heute freue ich mich, das und das zu machen. Genau. Und ich glaube, das können wir im Moment noch nicht. Also, sozusagen, hier müssen wir es länger machen. Ist generell müssen... schwierig, muss ich sagen bei mir jetzt. Aber ich <lacht> <lacht> auch ja, wahrscheinlich. Nicht. Aber ich glaube wirklich, da müssen wir es wirklich länger machen und sich wirklich mhm. auch richtig informieren, was für Alternativen ich habe. Das ist die Haft. Da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Und ich würde glaubs wagen zu behaupten, wenn wir das machen, muss ich mich intensiver noch mit diesem ja. Thema auseinandersetzen. Ich würde von mir wagen behaupten, ich könnte nicht heute einkaufen, effizient mhm. einkaufen mhm. und dann grad einfach von dem zu leben. Das, ich nein, das ich. würde ich, ich nicht schaffen. Aber nicht, dass wir es nicht machen. Das könnte man eigentlich machen. Nicht, dass wir es nicht machen. <lacht> Aber, Aber Ich brauche auch noch ein bisschen brauche ich brauche noch ein bisschen, ein bisschen Vorlauf. Es geht mir einfach alles ein bisschen schneller. Es ja. ist, ist mir jetzt einfach ein bisschen zu viel. Aber das könnte man eigentlich machen. Aber ich habe das Gefühl, ich würde dann so einseitig essen. Machen wir. Dann. <lacht> machen wir dann. Ist live eigentlich? <lacht> live auf Facebook. Facebook live, alles. So Bildungslücke live. mit denen. Ich jeden ganzen Tag auf die Toilette. Rein. <lacht> Ich weiss gar nicht, ob das die Antwort auf die Frage war. Nicht ich weiss, pro null, gar nicht. Mehr. Es Das so, war einfach nicht die Antwort. Hätte ich jetzt alles mit Kohl kompensiert, wäre es mir richtig mies gegangen. Aber ich finde es eigentlich grundsätzlich etwas, etwas Gutes. Aber eben, das heisst ja noch lange nicht, eben, dass ich das dann mache. Das tut jetzt nicht. <lacht> Komisch, das ist eine richtig schlechte Antwort. Wenn du jetzt irgendwie wirst zu deinen Eltern nach Hause gehst und sagst, «Hey, ich esse jetzt kein Fleisch mehr.» Das wäre voll easy. Wirklich? Natürlich wäre es easy, klar. Das ist, das ist, das ist, ich glaube auch nicht, dass das heute noch ein Thema ist. Ich glaube, das hat auch wieder mit Bildung zu tun. Also, ja. also shit, kannst du das bloß schneiden? Ja. <lacht>